Wir haben in Stuttgart einen nobel aufgestellt, das habt ihr sicher beiraflich mitbekommen. Wir gehen jetzt auf die, an die 283 Mitglieder zu, also das ist der tagesaktuelle Stand, das heißt die 300 Mitglieder sind in Sichtweite. Wir haben äh, insgesamt jetzt sechs Stammtische, der siebte befindet sich in Gründung. Der, das Modell, das wir einfach, äh, sobald die Stammtische und neue gründen, hat sich als sehr erfolgreich bewährt, wobei wir jeweils auf fixen Zeit und fixen Ort achten. Die Regelmäßigkeit führt oft dazu, dass dann Leute wiederkommen und dann wissen, okay, am, am, am Montag in der geraden Woche ist es dort und dort. Äh, allgemein läuft es relativ gut. Äh, schon alleine durch die zahlreichen Veranstaltungen im Zusammenhang mit der OB-Wahl äh, sind wir ziemlich gut ausgelastet. Und darüber hinaus äh, entwickelt es sich halt vor sich hin. Vielen Dank. Ähm, dann fangen wir zu Freiburg. Bitte. Kann ich ein bisschen erzählen, äh, in, in Freiburg sind derzeit äh, weitere Aktionen geplant, beispielsweise eben ein Basistreffen mit den Grünen aus Freiburg, wo eben dann über das Thema äh, Bürgerbeteiligung und Transparenz gesprochen wird, einfach mal die, die unterschiedlichen Sichtweisen und äh, ja, Ideen zu dem Thema ausgetauscht werden, aber sonst äh, die Akta-Vorbereitungen gehen wieder los und äh, das, das ist immer so. wegen oder? Weißt du, auch noch genau. ein Leider im Warten Moment okay. nicht involviert. wird Gut. Dann kommen wir zu Kreisverband Konstanz. Ich ich mal, Nein. <lacht> Gut, Kreisverband Konstanz ist diese Woche der Schatzmeister zurückgetreten. Laut dem allgemeinen Verständnis der Satzung heißt es, dass es wohl zu Neuwahlen kommen wird, falls man nicht den Kreisverband auflösen will, weil es wäre die vierte Neuwahl innerhalb etwa eines Jahres. Im Moment läuft auf der Mailingliste ein bisschen die Diskussion und es gibt um die und gegen. Ähm, ja, wird man sehen, was bei rauskommt. Ich tendiere dazu anzunehmen, dass ein, ähm, ein Beenden des Preisverbandes so eher nicht klappen wird, einfach weil die Satzung da recht massiv Mitglieder haben müsste, die ja dem zustimmen und ich glaube, da wird es dann vorher auch eher nochmal zu einer Vorstandsneuwahl kommen. Und nebenbei ist OB-Wahl am 1. Juli in Konstanz und ähm, da gibt es eine kleine Gruppe, die sich da jetzt irgendwie ein bisschen engagiert. Ähm, nächster Punkt war da dazu, sich zu überlegen, einen zu machen. Also ein Wahlomat halt im Sinne von dieses Tool in irgendwie einer Form für die OB-Wahl. Nach ein bisschen Recherchieren habe ich irgendwie mit Tipps von anderen rausgefunden. es gibt einen Piratermarkt, der sowas prinzipiell schon mal kann, den man auch nehmen dürfte und könnte. Ähm, was ich ansonsten beim Recherchieren festgestellt habe, ist, wenn man sowas tut, sollte man versuchen, möglichst noch irgendwie mit anderen Parteien ein bisschen in Kontakt zu kommen, weil ansonsten ist zu befürchten, dass es heißt, dieses Ding ist rechtlich nicht haltbar, weil es nur irgendwo halt auf eine Partei abzielt und insofern nicht neutral genug wäre. Ähm, ob sich jetzt diese Gruppe entscheidet, da wirklich den Landomat dann zu machen und zu nehmen und dafür Fragen zu haben und mit anderen Organisationen zu sprechen, wird sich zeigen. Die treffen sich unter anderem, also zumindest ein Teil von heute nochmal. Ähm, wird man sehen, was an der Stelle da rauskommt. Ich fände die Idee halt klasse, dass einfach dann der Landesverband irgendwie quasi so einen Piratomaten hätte und wann auch immer, wo auch immer irgendeine Gliederung eine Wahl hat, wo sie einfach finden, das wäre ein cooles Angebot, wenn man da sowas nutzen könnte, dann könnte man das auch einfach verwenden. Also von dem Punkt her fand ich diese Idee recht spannend. Und schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ähm, was wollte ich noch, das habe ich auch schon vergessen. Wenn es mir später noch einfällt, sage ich es noch. Fragen? Kurze Frage vom, vom Protokoll. Ähm, aktuell Kennzeichen zum Thema Brust äh, Wurde gar nichts gesagt. Nee. Nein. Die wurde nicht mal nachgefragt. Also, okay. Die müsste schon nicht mal... Interessant, Nichts Interessantes. Okay. Ah, stimmt, das war bei dem Ballonat und Konstanz der Südkorea. Also die örtliche Tageszeitung hat zumindest auf Twitter angekündigt, eventuell einen machen zu wollen. Und deswegen ist jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob sie es jetzt trotzdem selber tun wollen oder nicht. Aber ändert an dem grundsätzlichen Tool und an, der, an dem Punkt, dass das cool wäre, wenn wir das auf der Landes-IT hätten, sodass man es halt für unterschiedliche Zwecke einsetzen kann, definitiv auch Ende. Super, danke schön. Kommen wir zum GZV Karlsruhe. Ähm Sven, willst du was sagen? Du warst ja auf der letzten Besitzvorstandssitzung dabei. Oh, <lacht> Ja, die war die ähm, Stadtkunden RL in Mannheim, da war das nordwagen so ein bisschen äh, Kommunalpolitik äh, mal ähm, anzustoßen. Ähm, Im Bezirk war, oh je, ich habe das ganz so im Kopf, es wurden so, so, so kleinere Details gesprochen, Begrüßungsgeschenke, sowas in die Richtung, ähm, dass man da nochmal was machen wollte, so auch für die Reise, dann wurde auch das Thema ähm, ähm, Nee. Ich komme jetzt rauf. Ich war da. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das nur mit beiden finden. Ich bin jetzt kalt erwischt. War sonst noch jemand davon? So? Sonst noch irgendwo Sortbauten treffen und kann vielleicht was dazu sagen? Ja, ich, eine ich fand es interessant, ich war am Samstag dort, konnte am Sonntag nicht zurückgehen, war am Sonntag hier in Stuttgart bei der Wahlparty. Ich fand es interessant, dass dort zwei Stadträte waren. Und wir haben in Pforzheim einen Stadtrat, der schon 20 Jahre aktiv ist, der zu unserem Stammtisch kommt. Und ich wollte eigentlich heute dazu einführen, dass ich glaube, es wichtig ist, dass man alle Stammtische, Kreise und wer auch immer auffordert, mit den existierenden Stadträten oder aktiven Kontakt aufzunehmen, von denen zu lernen, denen zu helfen und die werden automatisch an den Piraten interessiert. Die müssen nicht übertreten. In Mannheim war eine Stadträtin, die war in einer linken Koalition, die sich aufgelöst hat und die ist so piratig, wie sie nur sein kann. Aber ich bin der Meinung, man sollte einfach von uns aus als Piraten auf sie zugehen, sie zu unterstützen, weil sie jetzt Einzelkämpfer ist sozusagen. Und wenn es sich uns anschließt, ist das gut, aber ich glaube, da man was ändern will, kann man von den Etablierten lernen, denen helfen und das habe ich also in Pforzheim auch vor. Und ich möchte es einfach als meine Erkenntnis von der Mannheimer Gruppe treffen. Die hatten auch Fragen, wie man äh, mehr Frauen unterstützt. Ich habe den Stuttgarter Frauenstammtisch erwähnt. Und die hatten dieselbe Frage, wie ich eigentlich auch zu dem hatte, aber ich habe gesagt, ich soll mit denen Kontakt aufnehmen und was von denen lernen, was klappt und was nicht klappt. Und ich glaube, das sollte man wahrscheinlich überall irgendwie anstoßen und ermutigen, dass man es überall macht. Ne? Äh, an Ansonsten war, war es ein gutes Treffen. Es gibt nur vier Protokolle, wie ich gelesen habe, von, von 16 Gruppentreffen. Äh, und das heißt also, die Ergebnisse überblicke ich noch nicht, aber an den zwei Gruppen, wo ich teilgenommen habe, die haben ein Protokoll geschrieben und ich fand die Zusammenarbeit produktiv. Ich fand aber auch, dass mangelnde Kenntnisse über was hier in Stuttgart oder schon wo in Baden-Württemberg läuft. Und ich habe also gesagt, dass man nach Heilbronn schauen sollte, wo man also dieses HN-Watch gemacht hat, diese Webseite, und dass man das als Beispiel nehmen sollte, dass man sich hier mehr anschließt an die Stuttgarter, dass man dass man einfach lernt, wie sie anderswo schon gemacht haben, dass man nicht jedes Mal das Rad neu erfindet. Ne? Das Treffen war gut, der Platz war gut, die Leute waren furchtbar nett. Also, prima. Super, Dankeschön. Ja, Sven, du darfst gleich nochmal, Kreiselmann Karls-Bulland. Ja, äh, kann ich gleich anschließen vom, äh, äh, wir waren am Tritt, glaube ich, sonntags dann am Nordbaden-Treffen. ganz so, was, was er gesagt hat, Stimmt soweit hin, ähm, nur also für den Preis ist vielleicht auch interessant, also wir sind ähm, thematisch und auch von der Qualität, was da auf den Workshops gesprochen wurde, wir sind da wirklich, also bei den Basics irgendwie, wo äh, teilweise erstmal auch geklärt werden muss, Gemeinderat, Kreistag, wie sich das zusammensetzt, also da haben wir bis 2014 noch viel Arbeit vor uns, äh, ansonsten Karlsruhe Land, ähm, wir hatten nach der ähm, wahl der einen, einen oder anderen, also wir haben einen neuen Stammtisch gegründet, äh, den fünften im Jahrkreis, der läuft jetzt auch ganz gut. Äh, bei mir am äh, Stammtisch äh, gab es so die, diese ähm, interessierten neuen Mitglieder oder generell nicht unbedingt neue Mitglieder, sondern Leute, die jetzt interessiert waren und ähm, ähm, ich sag mal auffällig waren mit, ich sag mal, Randmeinungen oder so, äh, hatten wir da jetzt halt auch ähm, bei uns so ein paar Leute jetzt irgendwie extrem, sondern einfach also ein bisschen verquer auch und es war dann, äh, da, wir müssen das ein bisschen, das ist schwierig zu organisieren, der, der letzte Stammtisch war relativ gut, ähm, aber ja, wenn man dann so überhandelt, wird, wenn man Stammtisch hat, mit fünf Leuten und es kommen 15 Gäste, ist schwierig äh, zu organisieren. Äh, ansonsten Verwaltungsarbeit im Vorstand, klappt sehr gut, läuft eigentlich soweit alles. Und ähm, ja, wir hatten glaube ich, diese Woche war von der CDU ähm, von der Jungen Union in Epping, die haben da was organisiert äh, gegen ACTA. Da war der Europaabgeordnete Kaspari und da waren dann auch äh, einige Piraten dort und haben sich das angeschaut. Es waren 30 Gäste, davon acht Piraten und wurde dann, glaube ich, denke ich, auch relativ ähm, ja, kontrovers diskutiert. Also was ist selten, dass es sowas in, in der Peripherie so solche Veranstaltungen gibt. Und wenn, dann schaffen wir es da, so ein paar Leute hinzuschicken. Das, das, das ist ganz viel, so soweit. Ich glaube, das war es, was derzeit gibt. Super, danke schön. Kommen wir zum Kreis der braschdorf Da ist wohl leider Ich kann jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Ich weiß nur, dass dort in den nächsten Wochen viele Impfostätten geplant sind. In jedem Fall, soweit ich es mitbekommen habe. Und dass die Planung für die Aufstellungsversammlung oder Direktkandidaten, weil es ja ein Wahlkreis ist, auch schon begonnen wurden. Aber ja. Mehr glaube ich in Punkt zu sein. Dann kommen wir zum Kreisverband rheineckar Heidelberg. Ist niemand da? Okay, machen wir gleich weiter. GZV Stuttgart. Ich war auf der letzten Real-Life Vorstandssitzung, die am letzten Montag in der Krone stattgefunden hat, wo sonst schon die Stuttgarter Stammtische jetzt sind. Ähm, ja, da wurde eigentlich jetzt nicht so viel Neues beschlossen, was überlegt wurde, war auch solche ähm, Aufsteller anzuschaffen, wie die Bayern haben, die man quasi hinter eine Bühne stellen kann, ähm, wie hießen die, glaube ich, ähm, Roll-ups, ja genau, das wurde da diskutiert, dann äh, der Bezirksparteitag wird ausgeschrieben, das wurde auch angesprochen, ähm, Ansonsten, äh, was hatten wir noch, Satz ähm, ja. Ja. die Kaperbriefe wurden verteilt, das ist aber glaub, auch nichts so Besonderes. Und, ansonsten läuft es wohl ganz gut alles, Mitgliederansturm natürlich. Und, ja, da wurde eben sehr viel, gerade die Richtung die Verwaltung besprochen, wie sie das regeln. Du, was diese Roll-Ups so ungefähr kosten? Oh, also, du da irgendwie über Preise oder einen Preisrahmen gesprochen äh oder so? Ich glaube, ich habe was gelesen, hat einer gesagt, sie hätten so um 75 Euro bezahlt dafür. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wo ja, ja, ja. das war. aber die Frage kam auf und dann wurde irgendwo verlinkt, das haben wir bezahlt. was ich jetzt auch gehört habe, um die 60 Euro, wenn man mehr bestellt, dann. Das wäre ja prinzipiell auch nicht eine Überlegung, dass der Landesverband sich da vielleicht auch noch irgendwie ein oder zwei leistet oder so. Vielleicht da unten das dann. Die kamen in sind Okay. Ich hätte eine Frage an ihn. Gibt es was Neues über dieses Büro, das im Juni, wie ich mich erinnere, hier in Stuttgart geben soll. Das ist wahrscheinlich nicht sind, vor, da fahrt schon am besten, dann sei mal vor. Ja, okay, also, wer auch immer, ich weiß ja nicht mehr. Soll ich da zwei, zwei Worte sagen? Ja. ja. Ähm, ein Piratenmitglied aus dem Rems-Mur-Kreis äh, wird ab Juni in Stuttgart ein Büro eröffnen, allerdings folgen seine Partner erst Ende des Jahres nach. Bis dahin sind zwei Drittel der Räume leer und wir erhalten die zum fast Selbstkostenpreis. Wir haben eine Spendensammelaktion dafür angedacht. Das heißt, wir werden, damit wir es nicht aus dem regulären Budget, das wir für den OB-Wahlkampf und nächstes Jahr auch für die Bundestagswahl benötigen, bestreiten müssen, extra Spenden sammeln und haben dann dort mehrere Büroräume, die sich vorübergehend nutzen lassen. Das heißt, wir haben endlich unser Platzproblem erschlagen, da wir in Stuttgart derzeit unter massiver Platznot leiden. Ich erinnere mich, das waren 100 plus Quadratmeter, 105 ja. und die Urnenkosten waren 280 Euro im Monat. Also, das, also die Heizungskosten, nicht die ja, Mietkosten. Das aber das hätten wir für ungefähr ein halbes Jahr für sagenhaft. Ne? Also. Und das ist am Laufen immer noch, Juni. Klasse. Ein paar Spenden zu sagen haben wir schon zusammen, aber wir müssen es ja nochmal in die Gänge kriegen. Ja, klar, dass wir das dann vollständig finanziert bekommen. Okay, Dankeschön. Dann kommen wir zum Kreisverband Heilbronn. Machen wir weiter mit dem Kreisverband Ludwigsburg. Da bin ich hier. Wir hatten jetzt beim letzten Stammtisch aktuell 130 Mitglieder, davon alleine fünf nach der Schleswig-Holstein-Wahl, haben einen Vortrag gehalten zum fahrscheinlosen ÖPNV. Das wird jetzt auch die nächste Zeit regulär sein, dass wir Vorträge halten, gerade zu aktuellen Themen. Also der nächste wäre jetzt zum Thema. Urheberrecht, der gehalten wird am 24. Momentan sind wir dran, die Infostände verstärkt zu nutzen. Also wir haben jetzt am 19.05. einen in keim Für Dietzingen, Ludwigsburg und Fellbach sind weitere in Planung. Fellbach ist so ziemlich das Beste, was uns passieren kann von den Bedingungen, die die Stellen. Es kostet nichts. Wir können jederzeit hin, wir dürfen bloß nicht den Marktbetrieb einschränken. Das heißt, wir stellen uns dann halt so hin, dass wir eben nicht die anderen behindern und dann können wir da jederzeit hingehen. Ähm, dann haben wir die AG Kommunalpolitik bei uns nochmal angestoßen. Das hatten wir schon vor knapp zwei Jahren. Da lief es allerdings nicht so gut, weil das Interesse nicht so da war und auch nicht die Manpower dahinter stand. Jetzt mit unseren knapp 130 Mitgliedern, wo wir auch jedes Mal so um die 20 Stück am Stammtisch haben, braucht das Ganze ein bisschen besser. Deswegen haben wir das nochmal angestoßen. Und am ähm, 23. treffen wir uns mit den liberalen Senioren, die haben bei uns angefragt, ob wir mal zu denen zu Besuch kommen können. Und mal über ähm, die piratigen Themen Richtung Senioren eben uns unterhalten können mit denen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt. Zum Kreisrohr Nordheidenheim. Ähm, ja, so frei Schnauze was davon zu erzählen, ähm, ist eigentlich schön und gut. Wir haben gerade ein paar Probleme, was unsere Vorstand angeht, Leider müssen wir am Lösen. oder versuchen es zumindest. Wir haben nach vier Monaten äh, nach der Prüfung immer noch kein Bankkonto. Es scheint mit der Landes-IT und dem OTHS-System noch Probleme zu geben. Ähm, jetzt sind die Gedanken da, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzubürden. Ähm, ja, ich habe jetzt an den Vorstand eine größere E-Mail geschrieben, ähm, wie es jetzt mal weiterlaufen soll. Sie sollen sich mal Gedanken machen. Die haben heute Abend einen Stammtisch. Äh, wollen sich dann nochmals aussprechen. Es gab schon eine große Aussprache und danach hat also den Anschein gehabt, dass alles wieder funktioniert. Das war dann doch nicht so. Ja, der Infostand war laut Marco ziemlich gut besetzt gestern. Äh, ja. Ich hoffe mal, dass der Kreisverband aus dem Loch endlich rauskommt und wir produktiv Arbeit machen können. Und uns auch auf mit und sonstige Themen wieder besinnen können. Und wie gesagt, einfach produktiv arbeiten, ohne diesen kleinen... Problem haben, schön. es gibt. Okay. Dankeschön. Kommen wir zum BZV Tübingen. Ne, äh, Neues, nicht wirklich großartiges. Wir haben unsere Grundsatzprogramme bekommen, ich hoffe, wir uns werden die auch äh, weitergeben. also Ulm hat schon einen Anteil, heute werden auch noch los, wie ich sehe. Und... An, groß. <lacht> ja, unterstützt. Ich habe noch einen Roller Also Ja, ansonsten nichts Großartiges. Ähm, abgesehen davon, dass unser Vorsitzender sich gefangen hat. Das ist ja schon mal sehr hilfreich Okay, danke schön. Kommen wir zum Kreisverband Ravensburg, Bodensee-Kreis. Nee. Da. Dann. Kommen wir zum Kreismarkt Reutlingen Tübingen. Kann ich was erzählen? Ja. Äh, Im Moment ist bei uns relativ viel los. Wir sind von zwei Stammtischen jetzt auf, äh, die in Reutlingen-Tübingen abwechselnd, die jede Woche stattgefunden haben, auf zwei weitere ähm, gegründet. Und zwar einen oben in Heching-Münzing, also oben auf der Alb. Und hat es zum ersten Mal stattgefunden, dann kamen überraschenweise sogar acht, neun Leute, äh, davon die Hälfte neu. Und dann haben wir Rottenburg neu gegründet. Ähm, da kamen noch nicht so viele. Wir haben da viele neue Mitglieder in den letzten zwei, drei Wochen bekommen. Also wir hoffen, dass es dann mit monatlichen Stammtischen auch in der Gegend äh, ein bisschen besser wird. Es gibt eine neue Hochschulgruppe. Es hat endlich geklappt, dass wir da doch acht bis zehn aktive Leute haben. Äh, Thema dort ist wirklich Kandidaten zu finden, die auch bereit wären, sich in, in den einzelnen Gremien sich wählen zu lassen, weil es doch etwas Arbeit ist. Also und ähnliches ähm, Ich glaube, da arbeiten sie noch dran, ob Sie irgendjemand darüber reden können und auch da die Chancen. Ja, halt gut. Also kannst du dir ein Update geben. Ach so, Kannst du nachmachen. So, was machen wir sonst? Die Stammtische selber laufen gerade unheimlich gut. Also in den letzten sechs Wochen haben sich verdreifacht, vervierfacht von den Teilnehmerzahlen. Was natürlich auch das Problem ist, jede Menge neue Leute. Das heißt, die fangen ja nicht immer wieder von neuem über die Tools, der Datenverteilung zu referieren und äh, die Hälfte der Zeit dann auch politisch zu diskutieren, also viel Organisatorisches eigentlich, wo, die, wo eben sehr viele Leute äh, erstmal reinschnuppern wollen, wie das Leben bei den Piraten ist. Wir haben inzwischen auch einen Stadtrat aus Tübingen dabei, äh, der jetzt auch schon regelmäßig kommt und uns praktisch informiert, was da stattfindet, das ist ein ehemaliger Freier Wähler, der auch schon seit so 20 Jahren dort im Gemeinderat ist und gerade von den Freien Wählern ausgetreten ist, also ist jetzt heimatlos und fühlt sich bei den Piraten recht wohl. Was auch ein bisschen interessant ist, festzustellen, Zum Gemeinderat ist mehr als ein Vollzeitjob. Also man sieht in solchen großen wie die in Tübingen schätzen, es ist es ähnlich. Bedeutet das wirklich 20 bis 30 Stunden pro Woche, mit zwei Abenden, die komplett weg sind, bis teilweise Mitternacht in irgendwelchen Sitzungen, sehr viel lesen, also für jede Gemeinderatssitzung kriegen die hunderte von Seiten, die sich vorbereiten müssen. Das war doch etwas schockierend zu sehen, wie viel Arbeit das eigentlich bereitet. Und deswegen auch große Diskussionen bei uns, inwieweit wir die Gemeinderäte ändern wollen und dort überhaupt keine Daten finden, die da bereit wären reinzugehen. Dann haben wir zum Thema Bundestagswahl soweit Organisation fertig, dass wir Termin für, Termine für Juli schon mal ins Auge gefasst haben. Dann nächste Woche beschließen, wann genau im Juli. Wir dann Reutling in Tübingen machen, Reutling alleine in Tübingen mit Hilfe vom Bezirksverband, weil wir da noch halb, ähm, einen halben anderen Kreis dazu bekommen haben, Hohenzollern irgendwas. Und da wird uns der Bezirksverband äh, mit Einladung helfen. Und den ersten prominenten Direktmitglied für Tübingen gibt es sicher heute <lacht> Ersten prominenten Direktkandidaten für Tübingen habt ihr sicher auf Twitter schon mitgekriegt. Ähm, Tia Sales hat sich als Direktkandidat schon mal geoutet. Das heißt, wir haben sicher eine spannende Wahl dann vor uns, wer Direktkandidat wird. Cool. Soweit von Tübingen. Freundlich. Okay, Dankeschön. Ähm, dann kommen wir zum Kreisverband. Abkul. Guten Konto haben wir eröffnet. <lacht> <lacht> das hat alles geklappt. Jetzt planen wir eigentlich die Akte, die am 9.6. stattfindet, beziehungsweise die Vorbereitung, die Infostände, zwei Wochen davor halt. Ähm, ansonsten im Juli, August, wahrscheinlich im Sommerfest, ein parteibegreifender Sommerfest stattfinden. Ja, und die Stammtische, also recht gut besucht, also für die Interessenten, also immer so über 20 wir ja, haben doch auch noch so ein Stammtisch, der so... Wir haben Stammtisch, Stammtisch oder? Ulm, Stammtisch Echen und wir haben einen Wanderstammtisch. Der Wanderstammtisch ist, und der auch, richtig gut ist und auch richtig gut, oder? Ja, das Weil er ist richtig er dann gut besucht. ja dann wahrscheinlich mal da, mal dort. Genau, das aber das funktioniert prima. Das immer. war jetzt der zweite okay. und da war auch gut besucht. Okay. Ja. Aber das finde ich eine spannende ja, Idee ja. zu sagen, man geht dann doch mal an unterschiedliche Stellen hin innerhalb vom Preisen, wo sich es vielleicht nicht lohnt, einen Fest zu etablieren. Aber Genau, so Zeitung. alle drei, vier Wochen irgendwo in ja. einer anderen Location ja. und dann es äh, gibt halt viele Interessenten, die haben halt wirklich keine Zeit während der ja. Woche und dann an einem Samstag oder einem Sonntag halt einfach äh, mhm. haben die Leute halt Zeit. Klasse. Ja. Dankeschön. So, jetzt kommen uns zum Lieblingsthema den Postfachtest. Uh. Ja, ich meine, wenn man nichts mehr braucht, ist alles gut, ne? Ja. Also, ja. Postfachtest war ich glaube Januar oder so, wo es dann mal endgültig klar war, dass immer wieder irgendwelche Rückfragen kommen, es wäre irgendwas ans Postfach geschickt worden und kam am Postfach nie an. Ähm, daraufhin gab es die Idee, einen zu machen und einfach mal relativ viel dokumentiert dorthin zu schicken und dann zu gucken, was davon ist angekommen, oder ist alles angekommen, wie lange hat es gedauert und ähnliches. Ähm, ja, beim Verschicken war es schon... Finde ich relativ übersichtlich. Also es waren glaube ich drei, die irgendwie, oder vier oder so, die wirklich was geschickt haben. Ansonsten trotz mehrerer Versuche über die Vorstandsliste baden württemberg irgendwie so ein bisschen mehr zu motivieren, mal ein Kärtchen zu schicken, kam nicht wahnsinnig viel. Und das nächste Problem war, dass der Thomas Weber dann das Postfach nicht wirklich regelmäßig gelehrt hat. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich klar, was von diesen Dingen wann tatsächlich angekommen ist oder auch nicht. Also, noch vielleicht bis heute nicht da ist. Ähm, Frage ist jetzt einfach, im Moment haben wir in letzter Zeit, soweit ich es mitgekriegt habe, keine Rückfragen, dass irgendwas verloren gegangen ist. Ähm, wenn es einfach erledigt hat, gut, dann sollte man zumindest noch irgendwie ein, zwei waren noch außerhalb von Baden-Württemberg, die sich für das Thema Postfachkräft als solches interessiert haben, zumindest noch rückmelden, dass wir halt keine Aussagen darüber machen können. Ähm, ja, oder halt, falls wir immer noch den Gefühl haben, es ist nicht so wirklich sicher, was da ankommt, dass man es einfach nochmal neu anlöst und vielleicht nochmal mit einem größeren Maß macht, aber dann müsste halt vorher klar sein, ähm, wer macht es am Postfach oder macht man irgendwie eine Weiterleitung und wenn an wen und also, ja, ein Postfach testen und nachher nicht gucken, was angekommen ist, ist irgendwie unsinnig. Also es kommen, es kommen sehr viele Briefe in unserem Postfach an, mhm. Und Rückfragen bezüglich ähm, Briefen, die angeblich nicht angekommen sind, beziehen sich alle auf die Zeit vor unserer Amtszeit. Okay. Ich habe auch keine Anfrage gehabt, dass jemand behauptet hat, er hätte uns einen Brief mhm. geschickt, der nicht angekommen ist. Ja, also den Eindruck ähm. hatte ich eben auch insofern. Ja. Es gab ja bei dem Postfachtest noch eine Excel-Liste, die man sich eingetragen ja. hat. Sind die wenigstens alle angekommen? Keine Ahnung. Das ist der nächste Punkt, das hätte ich eben gerne gewusst. Ich, ich weiß nur, dass ich ganz viele geschickt habe, aber ich weiß nicht, ob auch nur eins davon ankommen ist. Also geht mir genauso und ich habe auch die Umschläge dementsprechend markiert gehabt mhm. und habe sie dementsprechend noch eingetragen gehabt. Also, durch also ich habe sie ja. auch alle irgendwie fotografiert, also ich könnte nachweisen, was irgendwie hätte angekommen sein müssen, also von dämlichen Bärchenpostkarten über so offizielle Briefe, ja natürlich. Also mir ist unterstrichig Unterstrich weil Thomas Weber sagte irgendwann, dass manche den Mitgliedsantrag vom Bade-Württemberg-Flyer einfach nur als diesen relativ dünnen Zettel schicken und dass das halt unter Umständen leichter verloren gehen kann als irgendwas anderes. Da hatte ich leider nur noch einen veralteten. Ähm, da konnte ich nicht viele schicken, aber so. ich habe auch sowas und dann irgendwie dünne Brustkarten, genauso wie irgendwie Briefe, weil mir ging es auch ein bisschen drum an verschiedene Spektren und habe das dann auch mit verschiedenen Handschriften versehen, also durchaus von der Kinderschrift, irgendwie so mein Papier ist auch Pirat, ich finde euch toll, bis hin zu offizieller Mitgliedsantrag. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ankommen ist oder nicht. Also, ähm, es kommen auch solche ähm, Postkarten-Mitgliedsanträge an, mhm. äh, die aus dem ehemaligen Landesflyer ja. stammen, kommen an. Äh, wie gesagt, es gab keine Rückmeldung, dass jemand irgendwas vermisst hätte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt seit, ich weiß nicht, wann diese, diese Testbriefe alle verschickt wurden. Also 10. Januar habe ich ein Gedächtnis. Um Gut, also seit, also seit meinem Amtsantritt Anfang März kamen keine Testbriefe äh, mhm. an, außer irgendeiner komischen. Urlaubspostkarte, die ich nicht genau zuordnen konnte. Äh, äh, und ich habe auch ich habe also hab von Thomas bis jetzt keine Testbriefe übergeben bekommen, in der Art und Weise. Aber ich habe heute nochmal ein Paket mit, mit Post bekommen, die von Thomas stammt, die wohl aus der auch aus dem ersten Quartal 2012 stammt. Also will ich mal reingucken, ob da vielleicht irgendwelche Testbriefe dabei ja. sind. Äh, sind nicht dabei. Ja. Weil die Frage ist halt, ist das dann überhaupt ankommen oder ich davon gar nichts ankommen oder falls ja, was ist damit passiert? <lacht> ich habe halt kein gutes Gefühl, auch wenn es jetzt im Moment irgendwie scheint, kein Problem mehr gibt, aber so, ähm, ich wäre gerne sicher, dass Post auch da ankommt wo sie ankommen sollen, und zwar in jeder Raum. Ja, also der post das an sich, ähm, jetzt nachzuvollziehen, was passiert ist äh, für uns unmöglich. Zum Thema Weiterleitung haben wir ja gesagt, wir machen eine zu unserer virtuellen Chefstelle auf Carsten. Das würde ich jetzt auch wieder so weitermachen. Also sprich Carsten die Weiterleitung einrichten und danach eventuell nochmal einen Postfachtest machen, weil da wissen wir, dass es eventuell ein bisschen zuverlässiger. ist. Nicht eventuell, es ist ähm Also betrachten wir den Anverhalt als warmletter Versuch und machen ja. dann einfach einen neuen, sobald die Weiterleitung sicher steht. Danke. Gut. Danke schön. So, dann kommen wir zu Versandkosten, Mitgliedsausweise, das ist ein Antrag von nein, nein würdest du dir das vorstellen? Ja, ich habe ungefähr 850 äh, Mitgliedsausweise zu Hause für Mitglieder, die ähm, nach dem Bundesparteitag in Bingen äh, beigetreten sind. Äh, nicht alle Mitglieder seitdem, also so, das sind jetzt ja äh, ungefähr eineinhalbtausend, das heißt ungefähr die Hälfte auf jetzt ausweist. Danach, ähm, die möchte ich gerne zuschicken an die einzelnen Mitglieder. Äh, dafür brauche ich ein Porto, ein Budget-Porto. Ähm, Quatsch, ein Porto-Budget. Äh, <lacht> Der Versand würde per ähm, Infobrief erfolgen, Deutsche Post. Äh, da entstehen Kosten von, 300, von maximal 377,53 Euro für alle. 855 Mitgliedsausweise, ich muss nicht alle verschicken, weil äh, von denen sind einige inzwischen schon ausgetreten. Andere. noch <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, and Also, sind, sind, die sind seitdem in den letzten die sind ausgetreten, nachdem sie informiert wurden, dass wir jetzt eben ihre ihren Mitgliedsausweis zuschicken können. Weil ähm, andere waren einfach ähm, falsch gefertigte Doppeldopplungen. Also, wir hatten teilweise Doppelungen in der Datenbank drin, die wurden doppelt gefertigt sind aber inzwischen identifiziert worden, müssen also nicht mehr verschickt werden. Das werden also weniger als 377 Euro werden. Dazu kommen äh, noch mal ungefähr 42 Euro, also davon kommt, dazu kommen noch 42,30 Euro für Material, Briefumschläge und äh, Papier. Bedeutet insgesamt so 420 Euro, ich würde einfach gerne ein Budget von 450 Euro haben für diese Aktion. Wie gesagt, Versenden von äh, Mitgliedsausweisen an über 800 Mitglieder. Ähm, zur Info, dasselbe wird dann nochmal in ungefähr drei Monaten passieren, weil wir jetzt natürlich noch ähm, mehrere hundert Mitglieder haben, die noch kein, für die noch kein Ausweis gefertigt wurde. Das wird also im Ende Juli, Anfang August nochmal so eine Versendeaktion geben. Stattdessen freiwillige Fahrradkurierer, die das irgendwie durchs Ländle fahren oder so? Ja, das ist ein Das, auch das vielleicht an die Gliederung. Die, die Ausweise sind nach Mitgliedsnummern sortiert. Ähm, also ähm, Du bist drei Tage dran, wenn du sie nachgeben musst. Ich habe ich hab schon organisiert für nächstes Wochenende ein paar Freiwillige aus Karlsruhe, die mir dabei helfen, diese Mitgliedsausweise einzutüten und mit entsprechenden Adressen der Empfänger. Und wir sind da bestimmt mindestens den ganzen Nachmittag beschäftigt. Ich glaube, wenn wir das Ganze an die Untergliederungen ähm, weggeben, da sparen wir uns vielleicht ähm, vielleicht 10% an Portokosten. Aber ähm, es kommen ja nicht alle Leute, die jetzt hier Mitgliedsausweise bekommen, regelmäßig die irgendwelchen Stammtischen oder so. Das heißt, äh, ich glaube nicht, dass wir damit mehr 10% Portokosten bezahlen können. Äh, wir haben dann äh, vielleicht 10 Untergliederungen oder 15 Untergliederungen die alle diese Massen-E-Mail-Massenbriefe verschicken müssen. Die können teilweise nicht diese Infopost, der Infobrief, Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Und es dauert dann wahrscheinlich auch sehr viel länger, bis die Mitglieder die Ausweite bekommen. Insofern finde ich es schon sinnvoll, das Geld jetzt zu investieren. Also Nati möchte keine torrecht machen oder so mit dem Fahrrad wie alles fahren. Schade, dass du dich auch nicht heute mitgebracht hast. Man ja einfach so viele Unterwiderungen da jetzt gleich losfahren können. Wie gesagt, ich ja, das, hat, das, das Teil das hat, also ich habe hier so eine Riesen, ich habe momentan eine Riesenkiste okay. zu Hause, die wiegt ungefähr 10 Kilo okay. und die sind nach Mitgliedsnummern sortiert. Ihr hättet natürlich hier jetzt das alles, das alles ich glaube, wir sagen können, aber ich glaube, wir haben heute besser was zu tun. Wenn jetzt hier machst du es zu spät, ich glaube Ich mhm. so so so. Okay. Um, <lacht> Einer, Kommt dann Willkommensbrief rein oder nur. Also, wenn es wirklich mal ein Mitglied kurz nach wegen eingetreten ist und jetzt noch eine Willkommensmail bekommt. Nö, naja, aber so generell, äh, wissen der Vorstand, deine äh, dein Stammtischstassen da, wie findest du da, an da, so irgendwas? Ähm, nee, ich hatte, also wir, der, der Punkt bei diesem info <lacht> ist, äh, man nur darf, ähm, die müssen inhaltlich alle gleich sein, du darf mhm. also nur Namen austauschen mhm. und äh, man also darf auch sein? nicht äh, in Zeilen wechseln, also das ist ja aufwendig und ähm, ich möchte jetzt auch nicht den Aufwand machen und die Leute jetzt ähm, äh, eben nach Gliederungen... Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht noch irgendwie raussuche, wer hat noch nicht bezahlt, und dann eine Aufforderung, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, reinzumachen. Aber ähm, äh, das wird zu so kompliziert. Wir werden wirklich einen einfachen Brief an alle schicken, ähm, ohne viel Inhalt. Ich habe die Leute, die einen Mitgliedsausweis bekommen, vor einer Woche schon per E-Mail vorinformiert, dass sie irgendwann demnächst ein Mitgliedsausweis bekommen werden. Und eben auch darum gebeten, dass sie uns ihre neue Adresse mitteilen. Wir haben auch inzwischen seit dieser E-Mail ungefähr, ungefähr 100 Umzugsmeldungen erhalten. Das heißt, wir werden die Ausweise werden dann auch kurzzeitig an die korrekte Adresse zugestellt werden können. Hattest du die alte Adresse drin? Oder? Hattest du die alte Adresse drin in der E-Mail oder kommt die einfach Ja, ich habe die alte Adresse in der E-Mail drin. Ich sagt, das ist unsere Adresse. Wenn du inzwischen eine andere Adresse hast, würde ich sagen, dass also das geht. Okay, keine weiteren Wortmeldungen. <lacht> <lacht> ja, dann wir sagen, wir stehen über diesen Antrag. Ähm, ich bin im Handzeichen, wer ist dafür? Kein Fahrradprojekt gibt gibt Gegenprobe, wer ist dagegen? Sich niemand wer enthält sich? Gut. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Okay. kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Antrag, der ist von mir eingereicht worden, und zwar die Entscheidung, dass wir das ist offiziell beschließen, die ähm, Aufteilung des Landesparteitages. In zwei verschiedene Veranstaltungen. Einmal am Tag 1 mit der Möglichkeit, diesen, diese Veranstaltung zu und zwar die Aufstellungsversammlung. Und am Tag 2, sofern wir noch dazu kommen, den Landesparteitag zu machen, ähm, als Programm und Satzungsparteitag. Grund dafür ist, dass äh, bei einer Aufstellungsversammlung andere Regelungen für die Akkreditierung gelten als beim Landesparteitag. Und äh, ja, haben sie sich rein auf früh. Gibt es dazu Fragen? Ja. Ich frage mich bitte, ob wir es überhaupt hinkriegen, ob wir das wirklich realistisch hinkriegen, an einem Tag aufzustellen. Das stelle ich mal. An. Ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen wäre wir eine Option, auf den zweiten Tag und dann danach erst den Landesparteitag. Genau, Ob es Sinn macht. Ähm, Wer, wenn wir, wir Glück haben, schaffen wir es an einem Tag. Wenn wir Pech haben, brauchen wir weiter. Vollzeit. Also, wie lange war die Liste? Bis jetzt ist sie noch selber schaubar. Ja, wie lange müssen Sie es mindestens? 23. wir Nein, wir waren bei 26 <lacht> <lacht> ja. Kandidaten. Ja gut, die kommen ja dann nicht. Doch. Die drei Kandidaten haben damit nicht. Ja die werden dort nicht ausgewählt, aber ich bin. Die Dreikandidaten sind in Regelistenkandidaten. Also so. bisher ist es so, dass alle, die. Eine, die sich im Miki eingetragen haben, als Direktkandidat, auch für die Landesliste kandidieren. Wer ja, doof, finde. Das ist jedem sein ja, eigenes. Teil. Ja, okay. Also, das kann das ist im Prinzip fließen, die von vom Aufsteller. Nein, es müssen einmal alle Gehäufigkeiten ja, quasi verlassen ja, schon, das und schon sich klar, neu akkreditieren. Das ist schon klar, aber von zeitlichen. Momenten. Ja, ja, genau. Gut, okay. Kurze Frage: Was würdet ihr denn am Landesparteitag machen wollen? Programm und dann wir ja. Haben Sie da nötig? Wir haben noch einen Haufen Satzungsänderungsanträge aus Heidenheim, die noch auf sind, die im Prinzip verschoben sind und also auf dem nächsten Landesparteitag. Wann auch noch hat der Daher die ähm, Ausstellungsversammlung, also der Ort dafür ist ja relativ günstig, wäre es dann jetzt vielleicht im Budget, noch einen echten, richtigen LPT zu machen, irgendwie, oder dass man nächstes Jahr drei hat, eventuell, oder dann natürlich. Schatzmeister sagt nein. Nicht? Okay. Ähm, und ansonsten halte ich es für unrealistisch, mhm. dass da irgendwas mit um NPT geht. Wenn man sieht, was Niedersachsen in ist. Wir hat. wollen uns einfach nur die Möglichkeit offen haben. Das, das heißt nicht, dass das wir es machen, sondern nur, dass wir die Möglichkeit haben, es überhaupt zu machen. Wenn wir die Kosten von Bernoulli jetzt nochmal halbieren, dann können wir es machen, kein Problem. <lacht> Auf der Wiese. Okay. Keine Vorteilung ja. Okay. Ja. mehr? Dann, äh, ich würde gerne noch ein äh, also Protokoll äh, korrigieren, da steht aktuell äh, bei der Aufstandsversammlung ist hier das Mitglied des Landesverbandes äh, stimmberechtigt, das stimmt es nicht. Es sind äh, alle Mitglieder der Partei mit äh, Erstwohnsitz in Baden-Württemberg, aber nicht alle Mitglieder okay. des Landesverbandes stimmberechtigt. Okay. Das will ich bitte zu korrigieren. Selbst die nicht stimmberechtigt. <lacht> Jedes Mitglied der Verwaltung. Also, wir haben jetzt wir haben in Baden-Württemberg eben auch Mitglieder des Landesverbandes, die keinen Wohnsitz in Baden-Württemberg besitzen. Umgekehrt haben wir auch Mitglieder mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, die aber Mitglied in einem anderen Landesverband sind. Kultur, ähm, Erstwohnsitz in Baden-Württemberg. Erstwohnsitz, genau, das meine ich dann. Okay, dann lese ich nochmal vor. Wir müssen an beiden Tagen, beziehungsweise an anderen Orten, an den Leuten. Die wird Leute. beschließt. Wir haben 15. Leuten, 16. Leuten für die Mitgliederversammlung auf Landesebene wie vor Ort Erster Tag, Aufschlussversammlung zur Landesliste, Bundestag 2013, Mit der Möglichkeit zu verteilen. Zweiter Tag, Landesparteitag, Programm- und Satzungsparteitag. Der Hinweis wurde geändert. Ähm, bei der Aufschlussversammlung ist jedes Mitglied der Piratenpartei Deutschland mit Erstwohnsitz in Baden-Württemberg unabhängig vom Zahlstatus Stimme recht. Okay. Danke. Kommen wir zur Abstimmung. Dafür. Dagegen? kommen Also komm, Sie beleidigt wenn wir haben. nächsten nicht Das nicht müssen wir keine Gegen <lacht> Der Landesvorstand beschließt, die Wiki-Seite für die, den Aufschluss der, der zu erstellen, zu lassen. Hierbei sollen Anlehnungen an die Wiki-Seite zur LPD 2012 1 entsprechende Unterseiten, Versammlungsfamilter sowie und Antragsfabrik, Antrags angelegt werden. Eine Seite für Kandidaten zur Ausstellungsversammlung hat Hannes ja bereits erstellt. Geht es jetzt nur um die wiki -Seite? Ja. Jetzt brauchen wir noch beschluss. <hah> Kannst du mir das beschließen? Ja, kann ich dir nicht sagen. Du hast den Job. Kannst du mir auch sagen. Ich also, ich äh, möchte an dem Antrag kritisieren, dass das ist kein verantwortlicher Klabeland äh, <lacht> so? äh, ist. Ich bin schon dran. Achso, na ja, gut, ja. super. Du hast mich schon fertig. Ich, bloß, also ich, ich möchte bloß, bloß nicht vorgreifen, ja. etwas ins Wiki zu stellen, das schon öffentlich zu machen, bevor es überhaupt da ist. Also, du hast am Montag erst den Film zur Musik Genau, ich ja. noch was noch machen. Gut, äh, das kann ich jetzt gleich auch noch sagen. Wenn einer von da euch da noch was Spezielles. Ja. Spezielles. Ich habe ein bisschen zerstört, ich schon was gesagt, was ich morgen wieder anschauen soll, auf was ich achten soll, das wir es mir bitte noch sagen. Und Wikis-Seiten habe ich schon angefangen vorzubereiten, offline. Und das hätte ich in einem Rutsch, nämlich dann, dann alles auf einen Schlag online gestellt. Gut, dann stimmt wer auch privat, den Job hat. Wer dagegen stimmt, <lacht> <den> kriegt ihn selber. natürlich, stimme ich doch dagegen. Du hast den Job. Dankeschön. Das gehört dazu, dachte ich. Ja, okay. Und du so siehst, finde ich gut. Ja. <lacht> okay. Ja. okay. Ja. Ähm. Ja. Ich, ja. okay. ähm. ich habe noch was. Und zwar, ich möchte beantragen, dass wir alle Untergliederungen in Baden-Württemberg auffordern, die Ausstellungsversammlung der Direktkandidaten schnellstmöglich zu organisieren durchzuführen. Ja. Auf jeden Fall vor der Aufstellungsversammlung. Zur Landesliste. Wortmeldung? Warum? Begründung ist ganz einfach. Ich sehe an der Aufschlussgesammlung sehr großes Potenzial, was Presse angeht. Die wird sich dafür sehr stark interessieren. Und es wäre eine Gelegenheit, alle Kandidaten, unabhängig, ob sie nur direkt oder nur Landesliste sind, weil ich davon ausgehe, dass alle Kandidaten da sein werden, die Gesamte der Presse vorzustellen und das komplette Wahl Wahlkampfteam und das ist die kompletten Kandidaten des Landes baden württemberg zur Bundestagswahl gesammelt auf einen tag zu präsentieren und da Presse zum zu werden. Also ich weiß, dass einige Stammtische ja, und auch zum Beispiel gestern habe ich mit meinem Kreisvorstand gesprochen, deswegen halt hat er mir gelassen, es ist Zeit, wir machen jetzt irgendwo hin. Wir haben ja Zeit bis Juni, nächsten Jahres und wir brauchen da jetzt nicht hetzen, vor allem... In, gibt, das, das Hauptargument ist immer, äh, du stellst jetzt im Juni, Juni, August auf und hast deinen Direktkandidaten, ist der dann nächstes, nächstes Jahr zur Bundestagswahl immer noch da? im Dezember, Ja, aber da das Risiko vielleicht etwas geringer. Das ist das Hauptargument, das viele sehen und sagen Sie, Ich stelle im Januar, Februar, März irgendwo auf, ähm, ist immer noch genügend Zeit, um nochmal zu fixen, falls der wegziehen sollte oder sonst irgendwas, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der wegzieht, ist dann eher zum Beispiel etwas geringer. Das sagen viele. Ich, das ist so bei mir angekommen und macht für mich persönlich jetzt auch Sinn. Ich habe natürlich schon mit deinem Argument kein Thema, aber ich finde jetzt keine Hetze, die wir machen müssen. Ja, ist ein Argument. Ist es eigentlich unfair gegenüber dem Dreckkandidaten. Weil er einerseits wesentlich später überhaupt Wahlkampf machen kann, nicht mit anderen Wahlkreisen. Wenn er erst im Januar, Februar gewählt wird, hat er praktisch sechs Monate, wo er nichts machen kann, weil er kein Direktkandidat ist in seinem Kreis. Also keine, Probleme. er ist nicht bei der Presse, er ist nirgendwo vertreten. Und wenn er später irgendwann Direktkandidat ist, hat er praktisch keine Chance mehr, auf die Landesliste zu kommen. Weil ich denke, wenn das Land aufstellt, werden die Direktkandidaten eine größere Chance haben, auf die Landesliste zu kommen, als wenn sie nur auf der Landesliste kandidieren. Ähm, das glaube sagen, ich nicht. Also ja, das glaube ich nicht, weil also die, wenn man sich die Aufstellungen in äh, Niedersachsen, äh, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen anschaut, da war es nicht so. Also da kann man keine Korrelation erkennen zwischen Direktkandidaten und äh, Landeslistenkandidaten. Zu, zu dem noch ein Argument. Ähm, ich weiß von Leuten, oder ich weiß von potenziellen Direktkandidaten, die sagen, ich bin daran interessiert, aber ich möchte bitte erstmal schauen, was wird am unserem Bundesparteitag im November alles beschlossen, kann ich das dann auch alles als Direktkandidat so vertreten? Das ist, diese Diskussion hatten wir damals zur Landtagswahl auch schon, wo ja auch einige gewartet haben bis nach dem Parteitag, was für mich eigentlich auch wieder Sinn macht, weil die müssen es einfach vertreten, wenn dann äh, äh, Teile dabei sind, wo sie nicht wirklich dahinter stehen, dann sage ich mir, okay, habe ich vielleicht keinen so tollen Direktkandidaten, weil es einfach nicht wirklich vertreten sind. Mhm. Es gibt, es gibt nur mal potenzielle, die das auch schon gesagt haben, hier gegenüber. Wir haben mal ganz kurz <lacht> Wir ja. haben nächstes Jahr im äh, Mai wahrscheinlich nochmal einen Bundesparteitag. Ja. Äh, lass mal da irgendwas in Programmeinkommen oder du weißt, was. Okay, äh, eine Position, ähm, die einem nicht gefällt und schon ist er weg. das, genau, das wollte ich auch sagen. Wir haben noch mindestens zwei Bundesparteitage vor der Wahl. Also das Risiko laufen wir immer. Ja, klar. Und wenn jemand kandidieren möchte, dann... Das Risiko, dass wir irgendwas beschließen, ist zwar geringer. Ja, ja. Wer klar. Klar. Klar. Klar. war zuerst? Also in Stuttgart haben wir jetzt auch die Gedanken gemacht, das hat sich jetzt auch wieder bei der OB-Aufstellung gezeigt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir haben rechtzeitig aufgestellt und wurden dadurch auch bei den Medien und bei den Podiumsdiskussionen gleich mit berücksichtigt. Obwohl wir theoretisch bis... August Zeit haben damit. Davor nimmt die Stadt auch die, die Ausschreibung gar nicht entgegen. Der Vorteil ist, wir haben ihn jetzt schon, wir, haben uns, wir können uns organisatorisch aufstellen, wir haben die Zeit, alles vorzubereiten, Zeit, die Teams einzuarbeiten, Zeit, die Pressearbeit in die Gänge zu kriegen. Den Vorteil hätten wir nicht, wenn wir ihn erst kurzfristig aufgestellt hätten. Also man darf gar nicht verkennen, was für ein Vorteil das ist, wenn man die Kandidaten schon hat und nicht erst äh, Monate vor der Wahl, die mit einem Wahlkampfteam, was notwendig sein wird, äh, zusammenschweißt. Deswegen haben wir eigentlich angedacht bis jetzt, dass wir eine zeitnahe Aufstellung machen und nicht erst in letzter Sekunde, weil wenn irgendwelche Leute sagen, da könnte was beschlossen werden, was ich dann nicht will, das ist natürlich ein Problem, aber im Endeffekt, das ist dead's life in der Partei. Ganz ehrlich, das kann, das kann jedem in jeder Partei jederzeit passieren, dass die irgendwas beschließt, was einem nicht passt. Das ja, sonst muss er als Bundestagsabgeordneter auch austreten, jedes Jahr, wenn irgendwas nicht passt. Ein, ein Direktkommentar dazu. Ich glaube, ein OB-Kandidat ist was anderes wie äh, ein, jemand, der auf eine Liste will. Ich glaube, es ist etwas anders. Da ist es eher zu sehen, bei, bei den anderen sehe ich das nicht so. Es geht rein um organisatorisch. Mir geht es nicht darum, ob es was anderes ist. Für mich ist es organisatorisch im Prinzip ähnlich, weil man einen Kandidaten hat, den muss man unterstützen. Der braucht Presseunterstützung, der braucht organisatorische Unterstützung, das muss in die Gänge kommen, die Leute müssen eine Routine bekommen. Und das darf nicht in einem Gehetze sein, weil man eh schon am letzten Drücker ist und dann vor Ort vielleicht auch schon sich um die Plakate kümmern muss, um die Flyer kümmern muss. Wir haben den Vorteil, dass wir das zeitlich einfach verteilen können, dass wir die Zeit uns nehmen können, das richtig vorzubereiten und richtig durchzuführen. Das ist der große Vorteil, wenn man früher aufstellt. Okay, okay. ganz kurz wegen der Liste noch vorhin, also Direktkandidat und Liste, das ist einfach nur ein Goodie. Das zusätzlich, aber was halt, was was wer gesagt hat. Ähm, wegen den Direktkandidaten, ob die dann abspringen oder nicht sind, halt, äh, optional, das ist nicht wie beim äh, Landtagswahl, wo man äh, äh, Ersatzkandidaten. Ersatzkandidaten braucht, nein. man kann aber Nachbieter auch aufstellen, die Leute finden sich ganz bestimmt. Ja? Ähm, das, das ist eine Möglichkeit äh, und was Samerfors was, äh, sagt, ähm, dass man eben, wir haben Szenen in Karlsruhe, das ist zwar auch OB-Wahl, aber man kann, das ist, das ist gerade direkt an der ganzen Personenwahl auch, auch wenn wir noch nicht so bekannt sind, die Karlsruher Piraten, die wurden auch mit der OB-Wahl konfrontiert und da war gar nichts, da ist bis heute noch nichts da, das läuft eigentlich schon seit drei, vier Monaten in Karlsruhe, da war die Presse da, wir wollten alle was haben und wir, wir können nicht liefern, ja, in dem Bereich. Und äh, wir sollten auch nicht vergessen, wie viel Diskussionsstoff das hat innerhalb der Partei uns um aufhält, Dinge eben zu arbeiten, auch hier organisatorisch. Das heißt, je länger wir uns aufhalten mit Kandidaturen, kommen wir, nicht, kommen wir nicht dazu, Dinge zu bearbeiten. Okay, danke. Jetzt mehr. Ich denke, wir haben als Lehrer aus der Landtagswahl eigentlich ziehen können, dass wir zu spät angekommen haben, die Kandidaten auch auf, gerade auf die Pressearbeit vorzubereiten. Und das deswegen also möchte ich auch unterstützen, dass man früher. Danke Also ich weiß es von der Landtagswahl noch mal zu dem Thema Argumente, und dem Programm und überhaupt, ich habe zu denen gehört, die damals sagten, ich möchte eigentlich keine Direktkandidatur machen, solange es kein Programm gibt. Was aber da auch wirklich der Punkt war, wir hatten bei der Landtagswahl Baden-Württemberg noch kein Programm, also da gab es keine Basis. Jetzt gerade haben wir ein Programm, dass irgendwelche Änderungen vorkommen können. Moment mal, ich kandidiere hier für irgendwie ein Amt, was ich nachher mehrere Jahre mache. Und jetzt rede ich davon, dass ich das nicht ein halbes Jahr früher oder später <lacht> bereits entscheiden kann. Sorry, das, da fehlt mir jedes Verständnis. Deswegen, ich fände es gut, wenn möglichst viele Gliederungen vorher aufstellen. Ich denke, wir können sie natürlich nicht dazu zwingen. Also es ist immer die Sache jeder einzelnen Gliederung, ob sie es tut. Aber ich fände es klasse, wenn die Direktkandidaten alle stehen würden, bevor die Landesliste gemacht wird. Also ich bin dann zu, ich würde noch sagen, dass auch, den Bruder auch mal aufgreifen, du hast, dass ähm, die internen Konflikte, die dadurch entstehen, die Reibereien, dass wenn ja mehrere Leute eben kandidieren, diese Unruhe, das haben wir eben gesehen bei der Aufstellung der OB-Kandidaten. Da hatte ich auch mehrere Monate den Eindruck, da sind bei ein paar Leuten so ein paar Sicherungen durchgebracht. Also da entstanden ganz seltsame Situationen, die man nie für möglich gehalten hätte. Und denen kann man eben vorbeugen. Dass dann, danach hat man eben dann die Ruhe hat man die Zeit, das einfach dann geordnet dann über die Bühne zu bringen und dann gibt es eben diese. Dann glaube ich, ist auch der Zusammenhalt dann größer, wenn dann die Kandidaten feststehen. Ja, es gibt ja, glaube ich, sehr gute, viele gute Argumente, die dafür sprechen, die Aufstandsversammlung möglichst gut zu machen. Das Argument, was hier genannt wurde, nämlich die dann alle der Presse präsentieren zu können, halte ich für nicht gut, weil die Presse wird sich nicht dafür interessieren. Wir können froh sein, wenn sie sich für irgendwas außer den ersten Platz auf der Landesliste <lacht> interessieren. Äh, die werden direkt Kandidaten einfach rechts und links liegen lassen. Ähm, also, ich denke schon, dass es sinnvoll ist, dass wir möglichst früh überall die Auftragsversammlung haben. Wir sollten aber als Landesverband die Untergliederung nicht dazu auffordern, das zu machen. Wir können möglichst eine Empfehlung aussprechen, dass es sinnvoll ist, das anzugehen, aber sie dazu aufzufordern, das zu tun, glaube ich, übersteigt unsere Kompetenz etwas. Wir sollten das schon den Leuten vor Ort auch überlassen, die Diskussion zu führen, dass wir eine eigene Entscheidung zu machen. Nein. Möglichst <lacht> oder sowas in diesem. <lacht> Also in der Landesverband, nur mit begrüßen, für was die Gederung ja. möge, bitte ja. entscheiden. Ja. Ja. Bis zum ja. Mitdatum. Einfach mal um. ähm, Die möchte ich direkt widersprechen. Die Presse interessiert sich nur für den drei Kandidaten vor Ort. Ja, vor Ort, aber auch der Versammlung. Das geht es ja. Vor Ort. Das heißt, wenn ich keinen Direktkandidaten habe, bis irgendwann nächstes Jahr bin ich nirgends dabei. Wenn die anderen Parteien aufstellen, die anderen Parteien eingeladen werden zur Podiumsdiskussion, die anderen Parteien eingeladen werden zu irgendwelchen Geschichten, die lokal stattfinden. Wenn ich da niemanden habe, habe ich sechs Monate Wahlkampf verloren. Ja, das ist das richtig. Der, der meinte, ich meinte das, das meinte das Argument, dass man auf der Vorstellung, auf der Aufgangsversammlung des Landesverbandes, alle direkt kein Daten der Presse präsentiert. Das, dafür das ist wichtig. Das wichtig. Interessiert. interessiert uns in dem Grund, wenn wir sagen können: Wir sind fertig. Wir haben unsere Kandidaten. Das sind unsere Kandidaten hier in den Kreisen, hier in der Liste. Komplettes Team. Das Gruppenfoto kriegen wir in die Presse rein. Ohne Probleme. Wir werden im ersten es geschafft, haben. Allein schon loswerden. Ähm, Wortmeldung. Guten um, Ich würde gerne auch wirklich auch nochmal weitergeben, also was jetzt das Wen gesagt hat, dass man ja eben auch noch Nachrücker tatsächlich mit aufstellen kann, um irgendwie, das einfach jede Gliederung weiß, das ist eine Möglichkeit und ich wähle meinen Direktkandidaten und wähle von mir aus noch zwei Nachrücker und dann hat irgendwie auch die Gliederung eher das Gefühl, das kann nichts schief gehen. Also das würde ich gern noch irgendwie wirklich massiv kommunizieren. Also ich glaube, es gibt keine offiziellen Ersatzkandidaten, das ist anders nee, als bei der e Aber dass das es das prinzipiell möglich ist, Nachfolger bereits möglich. zu wählen ja, und diese dann im Zweifel, falls ein Kandidat doch irgendwie was weiß ich, aus dem Wahlkreis wegzieht oder ja. sonst was passiert, dass man dann eben die nach übernehmen kann. Deswegen ist es schon sinnvoll, das nochmal an die Gliederungen wirklich weiterzugeben, weil das halt vielleicht bei der einen oder anderen auch nochmal beeinflusst, wann sie aufstellen. Ja. Ähm. Zu immer mal zur Antwort um, oder Nachfrage, Wie viel? Du sagst, wir verlieren sechs Monate eventuell oder fünf Monate, wie auch immer. Wahlkampf, Wie viel läuft da? Wie viel läuft jetzt wirklich bis sagen wir mal, ganz? Sag da mal Das läuft der Das Kann das, noch, das läuft? Das läuft ja so oder so? Ne, nee, kann ich ja direkt nicht. So. Nicht für den Kandidaten Und Das den schon aber nicht das heißt, aus der Erfahrung von den bisherigen Wahlen war es so, es läuft schon ein Jahr vorher. Du kriegst Einladungen von Schulen, du kriegst Einladungen von irgendwelchen Organisationen. Das heißt, der Dreckkandidat ist praktisch jede Woche irgendwo unterwegs und es geht schon ein Jahr, ein Jahr vorher los. Da ist wirklich schon, schon jede Menge Programm. Okay. Also, du bist entweder dabei oder du bist nicht dabei. Ja, ist okay. Wir hatten ja letztes, in der Landtagswahl hatten wir einen Monat oder zwei Monate vor der Wahl ein Treffen hier in Stuttgart, wo die Leute dann nochmal darauf vorbereitet wurden. Das war zu, zu kurzfristig. Das hätte im Sommer vorher geschehen müssen. Und von daher müssen wir jetzt schon damit anfangen, die Kandidaten auf ihre Aufgaben bei der Presse vorzubereiten. Ich rede nicht halt davon, dass wir jetzt wirklich sagen müssen, wir ja, haben so viel Zeit bis Das ist im Juli alles das Team komplett haben und dann von Juli bis wahrscheinlich ja dann September, nur da das ein Zeitfenster haben. Sondern dass wir sagen, gut, bis jetzt September ist. Relativ jetzt kurz. Klar, hast du ewig Zeit, aber warum nicht dann ein bisschen mehr machen, Stichtag Weihnachten, sonst Januar so in der Gegend. Okay. Das, das ist, ist so immer noch im so Monat. Drin, drin. Wenn wir im September das ist haben dann müssen wir spätestens im September die Leute vorbereitet haben. Okay. okay. Äh, eins habe ich noch zu bedenken. Im Endeffekt ist eigentlich nur der Juli möglich. Weil August ist praktisch schwerer, dann sind die meisten nur weg und im September schon Landesbadreitrei. Also wenn es sinnvoll ist, dann... Ja. Und man kann frühestens ab 28. Juni überhaupt aufstellen. Ja. Ja. Äh, Lars, ich möchte dich unterstützen, den Antrag jetzt oder den Brief jetzt rauszuschicken, denn wenn ihr es heute nicht beschließt, beschließt ihr es erst in einem Monat. Das ist ein, ein Monat später. Ich würde sagen, entscheidet euch für ein, für ein Datum, wo er die auffordert, dass er euch was zurückberichten, dass er es das heute schon macht. Ihr bittet drum aus irgendwelchen Gründen, das versteht sich ja sowieso, und geht dann von da aus. Ihr müsst auch dran denken, nicht nur will die Presse diese Kandidaten untersuchen, sondern ihr selbst in der Partei wollt mal ein bisschen betten. Ihr müsst ja gucken, sind es die Leute, was haben die, wo kommen die her? Also Vorsicht, denn die Presse fällt über euch her, wenn die Kandidaten, die aufgestellt werden von Piraten, irgendwelche Flecken irgendwo haben. Also ihr müsst... Er müsste euch schon die Zeit nehmen. Also ich würde sagen, drum bitten, jetzt mit irgendeinem Zieldatum und alles andere später. Aber es ist riskant, aber ich würde es nicht verschieben. Ich würde eben noch hinzufügen, auch eine Aufforderung, dass sich die Kandidaten eigentlich diesen Monat schon aufstellen. Dann, wie man es also die Kandidaten für die Kandidaten. Dann hat man das zumindest mal ich die, die Bewerbung um eine Kandidatur. <lacht> genau. Jetzt also, also, messen ich glaube zu viel tut es schlecht. Ein gewisser Druck kann ich schaden zu sagen. Leute, bitte achtet darauf, dass ihr das rechtzeitig macht. Gründe wurden jetzt genug genannt. Ähm, ich habe nur noch so dann noch mal dazu gerade eine allgemeine Frage, weil es jetzt eh schon kommt. Also äh, in Rastadt wird schon konkret geplant. Karlsruhe, am Planen, ja. Karlsruhe Land hat äh, für die nächste Vorstandssitzung hat es auch schon jemand in die, in die, in die Planung der Ausstellungsversammlung. Das heißt, es gibt schon den ein oder anderen KV und BZV weiß ich, äh, vom, vom Gespräch im Nordbaden treffen, dass die da noch gar nichts äh, jetzt zum Beispiel gemacht haben. Aber ich weiß jetzt, wie es in anderen wiederum aussieht. Vielleicht fragt ganz kurz, ich weiß nicht, dass nochmal jemand, also ich, ich denke, dass die Hälfte bestimmt schon äh, Planung in die Richtung hat, auch teilweise sogar schon im Juni was zu machen. Also bei uns geht es wahrscheinlich ja die Richtung. Gehe ich auch von aus, aber einfach, um es einfach mal offen zu kommunizieren, zu sagen, bitte achtet drauf, oder ja. überlegt euch, ob ihr es nicht so machen könnt. Wenn du sagst, wir bitten drum, wir bitten ausdrücklich drum. <lacht> also explizit möchten <lacht> wir ausdrücklich darum bitten, mit Nachdruck Mit Nachdruck. Genau. So Nein. Also, also die genaue Formulierung können wir ja offen lassen, darum geht es ja nicht, sondern nur, dass wir es ähm, anstoßen lassen. Anstoßen. Das gibt ja das How-To schon von Nati. Das der kommen wir in den nächsten Tagen. Ja, ja, hat das schon was drin. Und auch die Sachen, die wir Nati werden. Also ja. Ich glaube, das wird auch ganz viel von den Schadenkämpfen rausnehmen, wenn man hm. Nati oder Nati. Okay. okay, noch Wortbeiträge dazu? Okay. Okay. Nein. Okay. Okay. Also, Abstimmung. Ah, also, kann, also, kann man das mal so ändern, dass wir da empfehlen, statt aufschreiben? schreiben? Ja, klar. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, die Formulierung, Formulierung lassen wir uns jetzt offen, sondern wir machen. Okay, wir stimmen jetzt. über was, drauf, was, wir später formulieren. Wir uns Wort Mit dem Gedanken, dass, wenn in den Bezirken schon darüber, in halben Bezirken gesprochen wird, ist es wirklich gut, dass der Landesvorstand. Das rausbringt, dass ihr nicht aufwarten hinter denen her seid. Also, wer es formuliert, ist egal. Statt aufzufordern, äh, einfach Witzeln. Ja, Bitte. Bitte an unser Video im Bezug auf die Haushaltsversammlung. Okay, dann wäre dafür. Hier. Ja. Danke einstimmig angenommen. <lacht> <lacht> <Einstimmig. lacht> <lacht> Punkt. nächste Nein, Was? Keine Gegenprobe. War einstimmig. <lacht> So, nein, das ist dein Es geht um die Beauftragung Verwaltungsteam. Ja, wir hatten eine wird eine Ausschreibung laufen für ein Verwaltungsteam, äh, also Piraten oder auch also Leute, die äh, den Landesverband und der Untergliederung dabei unterstützt, äh, die Mitgliederverwaltung zu betreiben. Ähm, wir haben insgesamt sieben Bewerbungen bekommen. Wir haben uns jetzt entschlossen, vier davon in äh, das Verwaltungsteam aufzunehmen. Das heißt, mein Antrag hier bezieht sich darauf, die folgenden Personen mit Unterstützung der Mitgliederverwaltung im Landesverband zu beauftragen. Die genannten Personen erhalten lesenden und schreibenden Zugriff auf die Daten aller Mitglieder im Landesverband sowie einige speziell dafür eingerichtete KÖS im OTS-System des Landesverbandes. Die Beauftragung gilt unbegrenzt bis auf Widerruf des Verwaltungsteams an die Weiterung des Landesgeneralsekretärs. <lacht> für die Beauftragung wird keine Vergütung bezahlt, aber ähm, die Übernahme von dem Rahmen der Beauftragung anfallenden Reisekosten wird natürlich im Einzelfall ähm, beschlossen. Ähm, und zwar, wir haben uns für folgende vier Personen entschieden, entschieden, Sören Oberndörfer, Markus Haberstock, Marco Jeremik und Matthias Weiß. Wo sind die? Einer sitzt hier. <lacht> <lacht> Da also, fehlt irgendein ich, ich, Punkt über Datenschutz. Ja, die, müssen, ja, die müssen unterschreiben. Das geht. Die müssen natürlich, damit sie den Zugang zur der Verwaltung bekommen, äh, eine Datenschutzvereinbarung das das stehen, damit es und an einer Schulung, falls es nicht passiert, an einer Schulung des Bundesdatenschutzbeauftragten der Piratenpartei teilnehmen. Ja. Oder der Landes Wenn der schon Schulungen veranstaltet, dann... Äh, Macht er ja bis dahin. Ah, okay. Bis dahin, ich möchte wirklich schnell drin haben. Ja, fragen wir aber nicht. Landes okay. oder ja. also die müssen auf jeden Fall an der Schulung zum Thema Datenschutz teilnehmen, auch entsprechende Darmes zeichnen. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich wollte wissen, wo die vier Leute sind im Ländle verteilt. Ja, also einer kommt aus Ludwigsburg, einer kommt aus Konstanz. Ähm. Nein, aus Singen, wenn wir es genau betrachten. Es ist zwar Kreisverband Konstanz, aber der Mensch wurde in Singen. Der wurde vor den Hemmingen. Hemmingen ist schon das bei Ludwigsburg und nicht bei Hannover und auch nicht in Schweden. Okay, Okay, nicht in Schweden. Gut, das merke ich <lacht> mir. Ähm, und okay. Ähm, okay. dann haben wir jemanden aus Heilbronn, also das Jürgen Oberndörfer kommt aus der Gegend von Heilbronn. Und wir haben noch jemanden aus Göppingen, genau. Was war das Kriterium, die anderen drei abzulehnen? Wie habt ihr das entschieden? Ähm, wir haben ähm, einige Personen nicht genommen, weil sie bereits schon viele andere Aufgaben der Piratenpartei äh, durchführen. Ähm, und wir nicht wollten, dass die Leute überlastet werden. Also wir haben die Leute bevorzugt, die noch keine Aufgabe übernehmen. Äh, und wir haben auch jemanden nicht äh, berücksichtigt, weil einfach die äh, Befähigungen für diese Aufgaben nicht da war. Also ich habe mich nicht beworben, weil ich gehofft habe, du hast genug und wenn genug sind, ich mache gerne den Lehrgang mit und berate die, wenn irgendwas ist, aber äh, ich wollte halt wissen, wer oder was die sind, was sie wissen, was sie können. Also wir hatten insgesamt sieben Bewerbungen, also vier ja. von sieben Leuten. Ja, wir ja muss man ja. Eigentlich wollten wir drei, aber haben dann, weil es so viele gute Bewerbungen waren, eben vier. Genau. Prima. Also. Einfach ein neues für alle. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, weil wir keinen Einfluss drauf haben und auch selbst keine, keine Informationen haben. Also, ich habe zwei das und gesagt. Ich äh, habe gesagt, dass das jetzt wieder neu verteilt wird und wir hoffen schnell. Sehr schnell. Wir später mal ein paar Details geben. Ein Wort in Evolutionsohr. Okay. So. Ja, gibt noch Fragen oder Anmerkungen dazu? Keine Wortmeldung. Okay. So, haben wir aber bei der Klasse die Ausgabe genau. Offiziell bestätigt haben. Wer ist dafür, diese vier genannten die Personen zu beauftragen? es gab noch einen Antrag äh, gegen, äh, gegen ein Mitglied des Landesverbandes. Der Antrag lautete auf äh, Verweis von der Mailingliste, auf Dauer allen ähm, Diese Person hat uns zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass gegeben, ihn der zu verweisen. Wir haben uns dazu entschlossen, also diesen Antrag abzulehnen und haben uns ganz klar positioniert. Wir sind eine Mitmachpartei. Die Partei, die Mitarbeiter steht ziemlich jedem offen. Außer seiner Handlungen und Ansichten über entsprechenden Grundsätzen der Piratenfreiheit Deutschland. Das sehen wir in diesem Fall nicht so. Und haben, da für den Wohnort dieses Nichtmitgliedes eine Untergliederung zuständig ist, dem Vorstand der entsprechenden Mitgliederung mitgeteilt, dass wir, egal was er in Bezug auf dieses Nichtmitglied entscheidet, voll und ganz hinter ihm stehen. Namen. Des Antragstellers und Namen der betroffenen Person werden aus Datenschutzgründen nicht genannt. Darf man den nennen? Nein. <lacht> Lässt zu leicht einen Rückschuss auf die Person zu. Gibt es dazu Fragen? <lacht> Ich komme jetzt mit dem Totschlag mit der, der, der Totschaftsargument Datenschutz, also das müsst ihr euch jetzt ungewöhnlich. Nein. Gibt es doch Fragen jetzt ernsthaft. Gut. Gibt es noch Anträge an den Vorstand? Ich hätte nur eine Frage. Ja, Die finanzielle Entlastung des letzten Vorstands. Hat das irgendwie einen Fortschritt gegeben? Was ist der Status? Ich habe nichts. Eine Entlastung des vorigen Vorstandes kann nur auf dem Landesparteitag erfolgen. Also finanziell seid ihr auf. auf Habt ihr die Daten bearbeitet, die, die beim letzten fehlten? Das ist alles da, ja. Es ist alles da. Ja, also jetzt ist alles Ich diesen Monat nochmal geprüft ich da noch mal so, ja. okay. Okay. wird, Ich werde mich dann nochmal mit Matthias Marx zusammensetzen. Und... Alles immer. Dementsprechend mit einer Empfehlung der Rechnungsprüfer an den Landesparteitag gehen Und die Landesparteitag entscheiden dann über die Gast. <lacht> äh, ich habe noch einen Punkt. Und zwar... Ähm, was ist denn der Punkt? War der jetzt mal beantwortet? Ja. Ich habe noch einen Punkt und zwar ähm, äh, möchte die Bundes-IT ähm, Bundes einen festen Ansprechpartner pro Landesverband, der darüber entscheidet, wenn Zugänge zu dem ähm, Safe System vergeben werden. Ich habe dich mal einfach mal die Liste eingetragen. Ich denke, das ist okay, wenn ich das mache, oder? Oh ja. Okay, ich habe die schon gesehen. <lacht> Ich, ich dafür muss dafür Information, Ich muss dafür eine eine einstaatliche Erklärung unterschreiben. Das ein Objekt, dass, ich, <laughs> dass ich, die Zugänge nur an Personen weitergebe, von denen sichergestellt ist, dass sie vorher eine intensive Schulung zu den bekommen haben. Viel Spaß. Noch weitere Fragen? Eine Frage des Bundesparteitag kam. Wie stellte euch eigentlich das? Oder stellt euch ein Wahlkampfteam vor, was im Hintergrund äh, arbeitet bezüglich Presse, bezüglich Kandidatenunterstützung, all diesen Sachen? So. Gibt es da irgendwelche ich Denke schon? Wie weit seid ihr da? Ja. Bundesparteitag. Bundestagswahl. Bundestagswahl. Bundestagswahl. Okay. Wir haben einen Sag ersten er Auftrag ja, ja, ja. für die Vorbereitung der Bundestagswahl 2013 im Landesverfahren, das ist Lati. Da, da, genau. da muss noch mal eine Ausschreibung für den zweiten gemacht werden. Das das das das. Nein, nein. In dem Rahmen werden natürlich jetzt die Anforderungen, die es angeht, auch definiert werden müssen. Und dann entsprechend müssen wir dort ein Wahlkampfteam ausschreiben, das ist uns klar. Allerdings ist die Ausschreibung bisher überhaupt nicht angesprochen worden bei uns. Es gab jetzt am... Gestern eine E-Mail zu dem Thema äh, von Jasenka. Ähm, die war jetzt allerdings zu kurzfristig und zu lang, um das jetzt hier zu besprechen. Ich würde gerne den Antrag stellen, dass wir die Ausschreibung so machen, dass wir bei der nächsten regulären Sitzung, die nach meinem Berechtigten am 31. Mai ist, über eine, einen zumindest zweiten Wahlkampf Menschen entscheiden können. wenn also schon mehr geht, ist prima. Es geht nicht um Wahlkampf, es geht aktuell um die. Vor und organisatorische und Vorbereitung der Bundestagswahl, nicht um Wahlkampforganisation. Aber halt um, auch ja, auch auf halt alle drin. Fälle, dass ja. wir da diese zweite Person einfach bei der nächsten regulären Sitzung beschließen können, damit der Nati dann nicht alleine steht, nicht. Ja. also so schnell wie möglich, dass er da Unterstützung hat. Wenn sich da noch eine weitere Person findet oder andere, die sich da engagieren wollen, ist das super. Aber wir werden wenigstens ja eine hätten, das heißt, wir sollten wirklich die Ausschreibung machen, damit die auch noch ein bisschen Zeit haben, sich drauf zu erwerben. Kann jemand dann jemand anders aus dem Vorstand diese Ausschreibung übernehmen, weil ich mache momentan relativ viel, Arbeit zu tun? Gut, und ich mache Es war eigentlich geplant gewesen, dass wir heute schon diese Ausschreibung schließen können und veröffentlichen können, aber wir müssen einfach nicht, so nicht ein also, wir können ja echt im Umlauf einfach noch durchdrücken, damit wir dann einfach, damit auch ein rechter Wort an Sie zu schon entscheiden können. Ja. Das ist ähm. ja. Ja. Aber zum ich kann wir habe ich ja auch noch was. Also es wurde vor, keine Ahnung, vorletzte Sitzung, ja, äh, mit Marina BB Ausschreibung, die habe ich den, Ich nicht Ich das das Zwei merken. Okay, das haben okay, die, die, die, die. die. Ja. Ja. Dann da habe ich noch einen Punkt und zwar, ja. eigentlich müssen wir laut Geschäftsordnung unsere Umlaufbeschlüsse in den Protokollen veröffentlichen. Das ist momentan irgendwie funktioniert nicht so ganz. Das heißt, wir sollten irgendwie eine Person. Ähm, festlegen, die dann den, quasi die Aufgabe hat, das zu tun. Also immer Umlaufbeschlüsse, wenn die gefallen sind, in das Protokoll okay. so einzutragen. Da werde ich übertreiblich. Mache ich bitte, gemeldet. Okay. Sie kommen hier mal kurz. Das ist echt wichtig, weil, ähm, wie gesagt, Geschäftsordnung und Transparenz und wir äh, können ja mal kurz die Umlaufbeschlüsse nennen, die seit Lester. Zum gefallen sind, soweit ich es hier identifizieren kann. Es gab einen Umlaufbeschluss, ähm, die Reisekosten für Markus zu übernehmen, wenn er sich morgen die, äh, den Veranstaltungsort des ähm, Landesparteitags anschaut. Es gab einen Umlaufbeschluss, dass wir jemanden entsandt haben äh, zu einem Treffen der, wie ist der Verein? Ähm, Bündnis der Rentner und Rentenbeitragszahler e.V. Die Veranstaltung war gestern, das war eine Themenveranstaltung zum Thema Altersvorsorge, Altersarmut, alles, was mit Renten zu tun hat. Ähm, die Informationen, die ich bis zum jetzigen Zeitpunkt habe, war die Veranstaltung sehr gut. Ähm, unser Vertreter ist sehr gut angekommen, auch in dem Hintergrund, dass er selbst Studenten ist und sich mit dem Thema auch seine Vorbildung sehr gut ausklammte und anscheinend punkten konnte und die Schlittmeter der Positionen zwischen der TRR und der Piratenpartei doch sehr hoch dann haben wir Reisekosten beschlossen für die Vorstandsmitglieder für heute, diese Re-Life-Vorstandssitzung. Und wir haben Raumkosten beschlossen zu tragen für diesen Raum hier. Das sind, glaube ich, 40, die 30 Euro. Genau. 50 werden es sein, 30 ist der kleinere Raum. Das war mein Fehler. Wir haben ja ein Budget von 100 beschlossen. Okay, also. <lacht> ähm, dann haben wir einen Reisekostenantrag abgelehnt. Äh, ja. ja, da ging es eher um, ja, aus unserer Sicht nicht offizieller Auftrag, sondern irgendwie jemand, der persönlich gerne bei einer Veranstaltung in Berlin wäre und da schon auch die Piraten vertreten hätte. Wir hatten aber als Landesverband keine offizielle Einladung und konnten jetzt nicht wirklich sehen, dass wir da offiziell Auftrag jemanden entsenden sollten. Deswegen haben wir den Preiskostenantrag abgelehnt. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Hat jemand was in Erinnerung? Nee. Okay, also wie gesagt, Sie sollten das ab jetzt immer sofort äh, auf ja. Mein Vorschlag ist, macht eine wikiseite dazu, mhm. pflegt alle Beschlüsse ein und äh, geteilt nach Umlaufbeschluss und äh, Sitzungsbeschluss. Das machen wir in Stuttgart durchgängig, weil dann hat man auch eine Aufschlüsselung, dann können die Leute das leichter verfolgen. Weil bis jetzt musste ich mir das dann immer wieder wo rauspicken, musste suchen und war mir dann nicht ganz sicher, wo das ist behandelt, warum wurde es also nicht eigentlich behandelt. eigentlich haben wir das. Wir haben eine Wiki-Seite, Beschlüsse. Mhm. Wir haben in unseren Vorstandsprotokollen so eine Vorlage, mit der Beschlüsse erfasst werden, Wir tauchen automatisch der Seite auf. Ja, das Problem ist, dass die Anträge das nicht dabei so? Oder? So. Ich habe nämlich ein Mal was nicht gefunden und habe mich gewundert, aber gut, es kann auch sein, dass das also ist vielleicht noch nicht eingepflegt war zu dem Zeitpunkt. Also was passiert ist, ähm, zumindest zeitenweise ist, dass es nicht komplett ausgefüllter Baustein war. Ja. Und dann ist es natürlich schwer zu finden, wenn zum Beispiel nur der Titel fehlt oder so, hast du keine Chance mehr auf dieser Übersichtsseite. Deswegen, wenn da noch mal jemand explizit draufdruckt und das Ebastan übernimmt, gehe ich davon aus, dass das funktioniert. Weil sonst ist es halt so, wenn du mehrere Beschlüsse hast bei einem Protokoll, ähm, es ist dann, was weiß ich, relativ spät und irgendwie, ja, man hat was übersehen. Aber wenn jemand nochmal explizit immer auf diese Beschlüsse nochmal drauf guckt, gehe ich davon aus, dass die dann auch wirklich sauber auftauchen. Ich finde es ganz gut, wenn wir die in Zukunft immer am Ende der Sitzung quasi mal vorlesen, was wir beschlossen haben. Einfach, dass man es auch nochmal wirklich erwähnt hat. Ist, also klar, wir, wir legen es auf die Wiki-Seite ab, aber wenn, halt, mhm. wenn wir es halt am Ende der Sitzung nochmal kurz das aufzählen, nicht so, so wie jetzt, Wich jetzt. Das ist finde ich, denke ich, ganz Eki, ne? gut. Also ja, klar. Okay. Such es doch selber. Nee, hat es nee, mal nee, im Protokoll? Ja, aber also einfach noch so ja. wie jetzt gerade vorlesen, fand ich eigentlich ganz gut. Gut, dann ein weiterer Punkt ist die Veröffentlichung der Tagesordnung für die zukünftige Vorstandssitzungen. Ich weiß nicht, wie weit da das aktuell gehandhabt wird, dass die überhaupt öffentlich sind. Wissen das alle? Öffentlich. Also wenn ich einlade... Also ah. ich bin immer mal... Man bereit. schickt dann den Video-Link von dem Pet mit, oder? Genau, also okay. die Sitzung ist rum, dann, dann mache ich dieses Pet und sobald ich einlade, schicke ich auch diesen öffentlichen Link rum. Okay. Was schon ist passiert ist, dass ich vergessen habe, das Pet auf Public zu setzen, dann kommt von irgendwem zurück, ähm, wäre schon schön, aber lesen kann ich es halt nicht. Aber an sich ist der... Also legt es immer so an, dass bei Einladung dann auch die NATO mit dabei ist. Okay, gut, dann ist es ja soweit in Ordnung. Ja, dann hätte ich eine Frage gerade zu dem Thema nicht öffentlich. Was war ein Hintergrund, eine nicht öffentliche Sitzung vorher zu machen? Personewatten. Und damit halt auch beispielsweise nachher am Ende diese Verwaltungs... Menschen, dass man die dann in der Sitzung schon machen könnte, so hätte man auch auch umgekehrt machen können. Aber die Idee war halt, dass wir über den Datenschutzteil zuerst sprechen, damit wir dann halt in der Sitzung öffentlich sagen können, diese Verwaltungsberaten werden jetzt auch beauftragt. Deswegen vorher und nicht nachher. Nee, macht schon Sinn. Also, vielleicht kurz zum Inhalt. Also wir hatten zum einen die Diskussion darüber, die Bewerbungen für das Verwaltungsteam. Da hatten wir hatten jetzt vorher schon abgesprochen, welche Bewerbungen wir annehmen möchten. Und dann hatten wir mehrere Anträge auf äh, Verwarnungen, Verweise und Sperrungen der Liste und so weiter, die wir gegeben haben. Also Maßnahmen nach Paragraf Das macht schon Sinn, Da kann ich noch eine Frage. Gut, noch äh, irgendwelche Weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Am Donnerstag, am Mittwoch war äh, dieses Demokratieforum im Hambacher Schloss, da war eine Einladung rumgegangen. Ich wäre gerne hingegangen, kam nicht dazu war irgendjemand da drüben? Das ist schade. Leider. Ich hätte sonst noch eine Anmerkung: Wir haben Anfang Juni ein Bundes- und ein Landespressetreffen von mir geplant. Also werden als LV zwei Plätze bei dem Bundespressetreffen. Ich würde am liebsten einen der beiden Pressesprecher und einen Vertreter eben der, der Pressegruppe hinschicken. Ich ähm, werde mal fragen, bislang haben sich, bislang haben sich ähm, vier Leute gemeldet, die, die gerne hingehen würden. Ähm, da könnte ich aber schauen, einer kann vermutlich auch über die Juppies und eine andere kann über die Bundespresse direkt entsandt werden. Da möchte ich schauen, ob ich eventuell als LV3-Vertreter entsenden kann. Okay. Ja, ähm, nur als Hinweis und dann haben wir eben die, das zweite Juni-Wochenende, wird dann äh, in Stuttgart eben das Landespressetreffen sein. Da werde ich alle Voraussicht nach morgen, wenn es schlimm läuft, übermorgen äh, eine entsprechende Info-E-Mail über die Mailinglisten verbreiten mit weiteren Informationen. Dankeschön. Also, ich habe es jetzt im Mamble schon mal angesprochen, in letzter Zeit haben wir ja mal ein paar so Anfragen bekommen, einfach äh, Privatpersonen Material zu Informationszwecken. Ähm, wenn man nichts dagegen hätte, würde ich das einfach immer Waffen, das habe ich schon angefangen damit. Ja, brauchst du noch was an Material? Äh, so ja, ja. Grundsatzprogramme, genau. wenn die jetzt neu da sind, würde ich ein paar nehmen. Hat der ein Vorbild? Nö, aber man muss es halt organisieren. Ja, ja. Also, ich meine, wenn jemand schon bereit ist, Material zu versenden, dann müssen wir halt gucken, dass er auch Material hat. Genau, also, also Ich glaube, heute Abend kommt noch ein vorbei, den könnte man doch annehmen. Ich ja. gucke mal, was ich bei mir im Auto finde. Okay. Also, Wahlprogramme sind auch noch genug da. Und Freier, schickt ihr was wir mit feiern haben? Es braucht nur so viel, aber ich denke, ja, das ist ja. ein Bauernwahl. Und davon wahrscheinlich noch genug, so also die neuen Grundsatzprogramme. Äh, okay. Gut, jetzt hat der Marco noch was? Also in letzter Zeit kursiert doch einiges an Gerüchten, an Zeugs, was die, äh, unsere sogenannte zerschossene Schiedsgerichtsabteilung von Neumünster angeht. Und um diesen Gerüchten mal äh, äh, ja, wieder Herr zu werden, habe ich. Einfach mal äh, auch aus Interesse, unser Bundesschiedsgericht äh, in Person nach unserem Vorsitzenden, weil äh, er den Vorsitzenden Richter äh, äh, angeschrieben Ganz kurz. Und jetzt noch zu normalen Topics oder soll ich, ich das jetzt das Gut. Und, und habe ihn gefragt, wie das jetzt ist, was Ämterkumulierung angeht, mit Vorstandsämtern und Versammlungsämtern etc. etc. Als Antwort habe ich jetzt bekommen, und das geht jetzt rein, einfach nur als Information. Ich lese es einfach mal vor. Vorständler, Kassenprüfer, Finanzrat, Mitglieder und alle, die irgendwo für irgendwas gewählt sind, dürfen Versammlungsämter machen. Die Versammlung muss es aber, um auf einmal sicher zu gehen, explizit genehmigen. Bundes- und eigene Landesschiedsrichter dürfen nichts, nicht mal Wahlhelfer, gar nichts. Genehmigung hin oder her. Also aufpassen, dass sich da nicht irgendwer hilfreich irgendwo einschmuggelt. Schiedsrichter sind bis zur abgeschlossenen Wahl eines neuen Schiedsgerichts im Amt. Fremde Landesschiedsrichter dürfen, wie oben, Genehmigung erforderlich. Ähm, wieder Genehmigung ist auch für, äh, für kleine Ämter wie zum Beispiel Wahlhelfer nötig, äh, dass wir uns absichern. Ähm, also bewusst die ganzen, äh, <lacht> die <lacht> <schlimmen> Worte <lacht> ausgelassen. <lacht> <lacht> <lacht> Ähm, an, an einer Kumulation zwischen verschiedenen Vorstandsämtern, äh, zum Beispiel KV und Bezirksvorstandsamt, zusammen kumulieren, ändert sich gar nichts. Also das ist wie bisher, da stellt man seinen Antrag beim dementsprechenden Parteitag und dann könnte man Ämter kumulieren, wenn der Antrag natürlich durchgeht. Was ja in der das war halt nie vorkommt, weil es ja Terna existiert nicht, ne? Ja. Genau. Nein, na, es ging mir nur darum, weil es kursiert ja doch einiges und... um dem mal Herr zu werden, weil es schief halt doch eine, der eine oder andere ein bisschen Panik auf. Und jetzt sind wir mal sicher, dass das im Protokoll steht. Ist alles mitgeht Schön. Kannst auch jeder nachdenken. Ja, und ich habe noch die nur noch ein dichtes er muss ja dann noch den schwarzen Edding nennen, weil das hat er hat ja jetzt nur die. Ich Gänze weiß, ich Fassung. weiß, ich weiß, er kriegt nur das eine. Ja, er läuft den. Nein, nein, nein, nein, ich will Metall, uh, okay. Hallo, ich bin ein okay. Ja, ich bin ein guter Wetter. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Kann ja, man eine Blogpost zu um dem Thema aufschlagen, dass man die Daten haben von Antworten? Hey, ja, du hast den Job. Wie ich du Kann ich Ich weiß nicht, ob <Ja>. ich <lacht> alles weiß, aber. Ich habe eine ganz kurze Frage, braucht ihr irgendwas von den Hessen? Ich bin nächstes Wochenende dort und helfe dem bei der Wahldurchführung. Und das Programm hätte ich auch gerne. Du hast wenn die was Spannendes haben oder so, bring mit. Na, also <lacht> selbstständig denken. Zu. Jetzt nochmal eine formelle Frage. Gibt es noch weitere Fragen oder Anträge? 3, 2, 1. Nein, 6.47 Uhr. 47, die Sitzung ist hiermit geschlossen. Dankeschön. reden wir das nächste Mal über die